Ich freue mich, hier einige Anmerkungen äh, machen zu können aus der Ferne, aber äh, ich hoffe, es wird deutlich äh, aus der Art von Anmerkungen, warum ich mich nicht völlig deplatziert hier fühle. Ähm, und äh, der Grund dafür ist, dass äh, sozusagen das Motto meiner Bemerkung darin liegt, dass man äh, viel für die Stadtgesellschaft tun kann, wenn man nicht nur an die Stadtgesellschaft denkt. Und ich möchte das an zwei Beispielen illustrieren, wo man äh, grüne Landespolitik, glaube ich, sehr nachdrücklich loben kann. Ein Beispiel, das äh, jetzt gerade in der Presse steht, das Landesantidiskriminierungsgesetz. Äh, ein großes äh, Projekt, äh, das äh, auch mich jetzt so persönlich interessiert, weil ich nun viel zu diesem Antidiskriminierungsrecht äh, gemacht habe. Äh, ich muss jetzt nicht berichten, welche Art von Wellen das äh, geschlagen hat. Dahinter steht aber eben nicht nur Landespolitik, sondern dahinter steht offensichtlich ein bundespolitisches Signal. Und äh, das ist eine Dimension, an der ich jetzt noch ein, zwei Gedanken anknüpfen möchte, nämlich dass diese Landespolitik eben eine sein kann, die auch sehr innovativ äh, in die Bundespolitik einwirken kann. Und das ist mir ebenso wichtig, auch noch darüber hinaus. Und das will ich an meinem zweiten Beispiel illustrieren das nicht so oder wahrscheinlich gar nicht in den Medien aufgetaucht ist. Es gibt ein sehr wichtiges Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht in dem Fall Ebenberger, wo es auch um Antidiskriminierungsrecht geht, um die Freiheiten von Religionsgemeinschaften, bestimmte Anforderungen an die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu stellen. Wie Sie wissen, betrifft das 1,2 Millionen Menschen in Deutschland aufgrund der sozialen Dienste und deren Organisation. Da gibt es also eine lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht rekonstruieren kann, aber jedenfalls eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, eine, sagen wir mal, antidiskriminierungsrechtsfreundliche Entscheidung des EuGH, auf, den, auf die viele gewartet haben in Europa und dann eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Urteil des EuGH, wo genau das versucht äh, wird äh, zu bewirken, was das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil zur EZB jetzt ausgesprochen hat, nämlich ähm, dass das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass der EuGH Ultra virus, also jenseits seiner Kompetenzen, gehandelt hat. Was, so jedenfalls aus meiner Sicht, in der jetzigen Situation eine, eine schwerwiegende Erschütterung der europäischen Rechtsordnung bildet. Und man kann das nur mit größter Sorge ähm, ansehen, weil in vielen Staaten in Europa, in Ungarn, Polen offensichtlich es darauf ankommt, dass europäisches Recht durchgesetzt wird. Und das ein wichtiger Faktor ist, um bestimmte Strukturen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa zu erhalten. Und da hat die Landesregierung, ähm, ich vermute, das ist allen bekannt, äh, vielleicht aber auch nicht, jedenfalls ähm, hat sie den mutigen Schritt gemacht, dort also in diesem Verfahren ähm, aktiv zu werden, beizutreten, eine eigene Stellungnahme abzugeben und das ist dann auch das, wo ich äh, integriert wurde. Also ich habe den dann einen längeren Text produziert, der dann als Berliner Stellungnahme da eingereicht wurde. Ähm, und damit äh, ist Berlin und die Landesregierung in, glaube ich, sehr wichtiger Weise zum Akteur geworden. Ähm, in verschiedenen Hinsichten weiter Akteur geblieben, zum Beispiel in der mündlichen Verhandlung und setzt damit, glaube ich, einen ganz wichtigen Akzent für die Landespolitik, für die Bundespolitik, aber auch für die Rechtsordnung Europas. Und das, glaube ich, ist ein Beispiel, das man im Auge behalten sollte, wenn man sich über Stadtgesellschaft, innere, Sicherheit, innere Rechte, Demokratie und sowas Gedanken macht, dass wir eben in einer sehr verflochtenen Welt leben und das, was vielleicht begrenzt erscheint, sehr weiten Rahmen haben kann. Das waren meine zwei Beispiele. Das Lob an die Berliner Landesregierung, das sehr ernst gemeint ist. Ich glaube, nicht selbstverständlich, dass so etwas geschieht. Und eine letzte Bemerkung, um hier das Zeitbudget nicht übermäßig auszureizen, zu einem weiteren Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und das ist die Erhaltung des rechtskulturellen Hintergrundes von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Ich glaube, wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der man selbstverständlich voraussetzen kann, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte das Selbstverständliche sind. Wir sind in keiner Weise mehr selbstverständlich, sondern herausgefordert. Und das Erschütterndste, äh, Menschen wählen in freien Wahlen Kräfte, die diese Strukturen beseitigen und damit wählen sie potenziell ihre eigene Unfreiheit. Und das hat auch Konsequenzen für unsere, glaube ich, also Kernthemen, wenn ich das mal so sagen darf, und wenn ich mich noch einfach dazu zählen darf, der Ökologie, also äh, diese Strukturen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Grundrechten erhalten eine bestimmte Architektur von möglicher rationaler Entscheidungsfindung. Und das ist, glaube ich, zentral wichtig. Das sieht man in Brasilien mit Bolsonaro, welche auch ökologischen Folgen ähm, derartige Politiken haben. Insofern würde ich sagen, ist äh, diese Art von Pflege, von äh, Kultur, die hier, eine, die hier zur Debatte steht, ein, glaube ich, ganz wichtiges und nicht irgendwie schöngeistig sonntagsredenartiges Anliegen, sondern etwas, was ähm, ganz unmittelbar für ganz verschiedene von Politikbereiche von entscheidender Bedeutung ist. Und ähm, das war eine kleine Anregung, äh, vielleicht immer auch diesen Hintergrund mitzudenken und die Voraussetzungen mitzudenken, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt über konkrete Politprojekte reden kann. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, ich versuche das so in meinem kleinen Kreis so viel zu befördern, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, diesen Diskurs wirklich sehr bewusst zu gestalten und voranzutreiben.